Muss mal Richtung Stadtpark. Oh yeah. Bruno oh, weiß zwar nicht, wie lange er da braucht, aber... Ist doch egal. Sonst kannst du auch ACLS? Warum? Ich habe ja immer noch eine kaputte Scheibe. Oh. oh. Das war aber knapp. Oh.